Hallo, ich bin Johann Beurer von haus In dem folgenden Film, die nackten Tatsachen, möchte ich alle nackten Tatsachen darstellen, wie die Luft verschmutzt wird, wie die Umwelt ausgenutzt wird und wie die einzelnen Produkte hergestellt werden, wenn man über eine Infrarotheizung spricht, eine Wärmepumpenheizung oder eine Pelletsheizung. Die Details sind ja im Film dann weiter genannt. Bitte machen Sie die Augen auf. Holen Sie sich Angebote ein und rechnen Sie selbst mit dem Bleistift und Taschenrechner. Eigentlich ist Kopfrechnen ausreichend, um zu rechnen, was eine Heizung im Monat kostet. Es gibt auch verschiedene Videos, die das ganz detailliert darstellen. Die Kosten, die ich da genannt habe, sind wirklich aus dem Internet herausgenommen und eben auch aus der Praxis. Sie werden staunen, dass einfach eine Infrarotheizung nicht teuer ist, sondern ist kostengünstig im Einkauf. Wenn ich ein 120 Quadratmeter Haus hernehme, die Stromkosten liegen bei 60 bis 80 Euro. Bei der Wärmepumpenheizung äh, liegen wir beim gleichen Haus, ungefähr bei einer Investition von 25.000 Euro, also 20.000 Euro mehr. Die müssen Sie auch bezahlen und die Stromkosten, die liegen vielleicht bei 30 bis 40 Euro. Bei der Pelletsheizung brauchen wir gar nicht weiterreden, weil da ist die Investitionskosten weit größer. und die Umweltverschnutzung gigantisch. Also, ich leise Sie ein, gucken Sie den Film weiter durch und ich freue mich auf Ihre Fragen. Nun sind wir in der Präsentation von den Vollkosten und zwar vergleichen wir die für einen Neubau von 120 Quadratmeter für folgende Heizsysteme. Infrarotheizung, Luftwärmepumpe und Pelletsystem. Da geht es darum, dass wir wirklich den richtigen Weg über fünf Punkte definieren und sagen, im ersten Punkt, die Installation muss kostengünstig sein, also stellen dar, wie viel kostet eine Heizung, wie viel verbraucht diese, wie ist die Wärme und wie ist der Naturschutz. Das ist ja ganz enorm wichtig, denn der CO2-Fußabdruck des Produktes bei der Herstellung soll gering sein und natürlich im Verbrauch soll der CO2-Ausstoß auch sehr gering sein, denn CO2-Ausstoß ist ja ein Riesenthema. Das kennen wir ja vom Dieselskandal. Gut, schauen wir uns das Gebäude nochmal an, wie all den Videos mit 120 Quadratmetern aufgestellt, mit großen Fenstern und natürlich gedämmt. Und dieser Bungalow ist natürlich mit Keller ausgerüstet, weil man das für manche Heizungen braucht. Die Fenster sind mit 0,7, dreieinhalb mal so schlecht wie die Wände. Das kennen wir auch schon und jetzt sehen wir, dass wenn wir eine Infrarotheizung einbauen, wir den Keller weglassen können. Da sparen wir 20 bis 40.000, vielleicht auch 50.000 Euro. Das sind also die zwei Beträge zwischen 100 Fuß und 300 Euro und dafür im Monat bei dieser Finanzierung und dafür können wir locker hier ein kleines Gebäude neben hinstellen, einen Abstellraum, in dem schlichtweg die Autoreifen, die Fahrräder und sonstige Kleinigkeiten wie Gartengeräte Platz finden. Das braucht man ja eh. So, und nun kommen wir zu den Kosten über die fünf Punkte. Die Installationskosten, die Verbrauchskosten, dann die Vorteile. Angenehm, keine Staubwirbel, keine Konvektion. Staubwirbel für Leute, die eine Stauballergie haben, ganz wichtig. Es gibt keinen Schimmel, keine Probleme mit großen Fenstern, keine wenigen Probleme, weil der Fußboden zu warm wird, wenn das Panel natürlich richtig positioniert ist. Das muss in jedem Raum positioniert sein an der exakten Stelle. Keine Servicekosten, weil es keine mechanischen Bauteile gibt. Lange Haltbarkeit, geschätzt über 20 Jahre. Das, ich gehe sogar von über 30 oder 40 Jahren aus, weil inzwischen sind viele Paneele bereits 20 Jahre im Einsatz. Der Fußabdruck bei der Heizungsherstellung ist sehr gering. Es sind eigentlich zwei Blechplatten, die ineinander vernietet werden und dann noch ein bisschen Halselemente zwischen und dann war es das schon. Der CO2-Ausstoß ist gering, weil ich grünen Strom verwende und vom eigenen Dach ist natürlich über die Photovoltaik das noch geringer. Kein Keller ist notwendig, da haben wir natürlich eine Menge gespart, weil hier gerade in einem grundwasserhohen Gebiet viele Probleme im Keller wegfallen. Das sieht anders aus mit der Luftwärmepumpe. Da brauchen wir innen ein Gerät und dann brauchen wir außen auch einen Ventilator und brauchen natürlich einen Keller dazu. Also diese Kosten von rund 150 bis 300 Euro oder 400 Euro im Monat müssen bezahlt werden, weil man einen Keller braucht. Deshalb sind die Investitionskosten hier ein ganzes Stück höher. Man braucht ja auch eine Fußbodenheizung, um die Wärme zu übertragen. Und da kostet der ganze Spaß, also Pi mal Daumen 190 Euro, ob das nun 27 oder 25 oder 23.000 Euro sind und da noch Förderung dazu gibt von 8.000, dass man auf 16.000 runterkommt, das ist jetzt erstmal dahingestellt. Die Infrarotheizung kostet rund 3.500 bis 4.000 Euro und dann sind wir hier mit 16.000 immer noch weit entfernt. Die Stromkosten sind äh, vergleichbar niedrig, aber jetzt kommt das Aber. Es gibt auch hier nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Erstmal Vorteile: es ist angenehm, es gibt keine Staubwirbel, keine Konvektion, aber es gibt manchmal Schimmel durch geringe Strahlungstemperatur. Und man sieht schon hier an dieser Stelle, wenn diese Stelle nicht sauber verarbeitet ist, dann kommt da einfach Kälte rein, dann gibt es Schimmel im Eck. Alles Dinge, die ich in der Praxis schon gelöst habe. Das kommt ja einfach nicht von ungefähr. Manchmal gibt es große Fenster und die Fenster machen auch Probleme, weil da die Konvektionsgrößen so groß werden, dass die Leute auf der Couch sitzen und frieren, trotz warmer Fußbodenheizung. Und manchmal gibt es halt auch Wehenprobleme und durch die warme Fußbodenheizung, die auch Hunde nicht so gerne haben. Servicekosten gibt es mit der Zeit, weil es einfach mechanische Bauteile gibt. Da ist ein Ventilator drin und hier ist ein Kompressor drin. Und die mittlere Haltbarkeit ist meistens 15 bis 20 Jahre, dann muss man das austauschen, muss man halt 5.000 bis 10.000 Euro hinlegen. Was noch wichtiger ist, der Außenventilator, der bringt doch viel Ärger immer, immer wieder mit sich, wo sich die Leute nur gerichtlich austauschen, also die Nachbarn gerichtlich austauschen, weil dieses niederfrequente Geräusch einfach in der Nacht störend ist. Der CO2-Fußabdruck bei der Heizungsherstellung ist eher mittel. Der CO2-Ausstoß ist genauso wie bei den Infrarotheizungen also sehr gering. Wir haben hier Kosten von bis 300 Euro und die muss man einfach dazu zählen. Dann sind wir also über 500 Euro, was diese Heizung im Monat richtig kostet. Das ist nackte Wahrheit und da können wir hier bei der Pelletsheizung genauso weitermachen. Da brauchen wir einfach mehr Gerätschaften im Keller und die sind einfach teurer und der Verbrauch ist durch das, weil die Pellets sehr günstig zu haben sind, die Gesamtkosten trotzdem über dem liegen, was eine Infrarotheizung kostet. Und wir haben aber durch die Fußbodenheizung den Vorteil. Wir haben aber genauso die Nachteile durch die Fußbodenheizung, wie ich sie vorher schon genannt habe. Und die Haltbarkeit ist 15 bis 20 Jahre, dann muss auch hier ausgetauscht werden. Meistens geht es schon viel früher los, nach fünf Jahren wo irgendwelche mechanischen Teile einfach und Lager einfach aufgeben und ein teurer Austausch notwendig ist. Der CO2-Fußabdruck bei der Herstellung ist natürlich höher, weil mehr Material verwendet wird. Und der CO2-Ausstoß durch die Pellets selbst ist CO2-neutral. Das ist richtig, wenn ich das Pellets alleine betrachte. Wenn ich das Pellets aber betrachte in deinem Herstellungsweg von Absägen, vom Ernten im Wald, durch gigantische Harvester, die bestimmt keinen Filter haben, um CO2-Ausstoß zu minimieren. Genauso die LKWs, die da in Rumänien, Ukraine und so weiter durch die Gegend fahren und dann dieses Holz zu einem Werk bringen, wo das Holz geraspelt wird und dann in den Westen transportiert wird, über Tausende von Kilometern. Und über diese LKWs und deren CO2-Ausstoß berichtet niemand. Und aus diesem Grunde halte ich es für richtig gefährlich, dass eben eine solche Heizung und diese Abholzung durch öffentliche Gelder, durch unsere Steuergelder gefördert wird von den Staaten. Und zwar hier, habe ich neulich gesehen, in der Größenordnung von 11.000 Euro wird da vom Staat ein Geld dazugegeben oder vom Land ein Geld dazugegeben, das unser Steuergeld ist. Und das erstens zur Abwälzung, Abholzung der Wälder. Da ist erstens kein CO2-Aufnehmer mehr da. Es ist auch kein Sauerstoffspender mehr da mit dem Wald, der da gekillt wird. Und der riesigen CO2-Ausstoß durch diese LKWs und Maschinen, die verwendet werden, um das Pellets herzustellen. Es ist ungeheuerlich. Es ist, ich will nicht mal sagen, wenn jemand im Kamin ein Holz rausjagt und etwas CO2 rausstoßt, dann wird er gleich mit einer Anzeige bedacht. Wenn einer ein Auto fährt, das etwas mehr CO2 bringt, das wird schon gar nicht zugelassen. Aber diese Dinge werden zugelassen und sogar gefördert. Ich meine, das ist juristisch ein richtig dickes Ding. Ich sage das hier in aller Öffentlichkeit. Zumal hier die Gesamtkosten der Heizung weit über 500 Euro im Monat liegen. Nur die Verbrauchskosten sind etwas niedriger. Hier habe ich das nochmal zusammengefasst in einer Tabelle. Und da sieht man, dass hier also kein Keller notwendig ist bei diesem Betrag. Wenn hier kommen die Kellerkosten immer noch dazu, dann bin ich also weit über 500 Euro. Und was die CO2-Belastung angeht, habe ich ja schon mich ausgelassen. Also die Infrarotheizung, egal ob das nun 87 oder 120 Euro sind, ist alles kein Thema gegenüber den 500 Euro, die ich hier brauche oder hier brauche, um bei einem neuen Haus, das super gedämmt ist, eine Heizung zu installieren, um warm zu haben. Und dann kommt noch dazu, wenn es große Fenster hat, bin ich mit der Fußbodenheizung immer mit einem Risiko behaftet. Das ist Tatsache. Entschuldigen Sie meine deutlichen Worte, aber es ist so, es geht nicht anders zu sagen. Dafür habe ich auch eine Lösung, denn die Lösung sieht wirklich mit grünem, nacktem Nachdenken so aus, dass ich tatsächlich Holz einsetze, und zwar Kaminofen mit Scheitholz. Das Scheitholz benötigt lang nicht so viel CO2 und hat lang nicht so diesen Fußabdruck. Das Gebäude dran ist natürlich eh Standard für mich, da ich dort natürlich auch Holz speichern kann und das Holz trocknen kann. Ich brauche keinen Keller und das erspart sehr viel und ist auch sehr viel angenehmer, wenn man hier ein kleines Lager, was man sonst im Keller hat, seitlich vom Haus einrichten kann. Das war's mit dem nackten Vergleich. Die Details gibt es auch noch in den weiteren Videos, die Sie hier sehen, auf dem YouTube-Kanal und auf der gleichnamigen Homepage. Ich freue mich über Ihre Fragen, ich verbleibe. In diesem Sinne, Ihr Johan